Herzlich willkommen bei den Testpiloten. Wir gucken uns heute Clickworks an, eine Plattform für Minijobs, die man jederzeit erledigen kann und von überall, also entweder mit einem Laptop oder mit einem Tablet oder mit einem Handy, wie auch immer, ja, Hauptsache Internetverbindung und man kann kleine, kleinere Tätigkeiten im Internet erledigen und ja, ob man denn damit Geld verdienen kann überhaupt und was das überhaupt talkt, vielleicht ist es auch bloß Nonsens, wir werden sehen. Das ist erst der Anfang vom Test. So wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns jetzt auf clickworks.net Der Link dazu ist auch hier unten in der Videobeschreibung. Dann klicken wir hier mal auf kostenlosen Account erstellen dazu unsere geile e-mail-adresse ein wo ihr uns auch immer gerne schreiben könnt wenn ihr wisst was wir so tolles ähm, testen wollen sollen ach hier wird sogar ein passwort vorgeschlagen für die faulen einmal passwort wiederholen den geburtstag einnehmen und auf account erstellen klicken Dein account wurde erstellt du kannst dich jetzt mit deiner e-mail-adresse und dein passwort anmelden okay. Und das machen wir natürlich gleich mal, Dann gibt es wieder die geile mail adresse und Login. Also wir können jetzt aus zwei Gründen erstmal schon mal keine Auszahlungen erhalten. Einmal, weil wir natürlich noch keine Kohle haben und zum zweiten müssen wir erst noch unser Profil vervollständigen. Aber wir haben ja sowieso noch keine Kohle drauf, weil wir noch keine Aufgaben gemacht haben. Und da klicken wir jetzt mal rauf, neue Aufgaben. So, hier gibt es Produkttests, Bewertungen, Umfragen, Liken und Teilen, Online-Recherchen und Sonstiges. Wir klicken mal hier auf Liken und Teilen. Nützlich-Klicks. Honorar 50 Cent für den Abschluss dieser Runde. Bitte klicke bei folgende Rezension auf Nützlich und lade anschließend einen Screenshot als Nachweis hoch. Aha, nehmen wir mal ran. Zu meinen Aufgaben. So Aufgabendetails steht hier nochmal. Also einfach nur auf nützlich klicken und da dann steht ein Screenshot als Nachweis hoch. Also einfach nur kopieren, öffnen, dann klicken wir hier auf nützlich, dann machen wir davon Screenshot, neu. Speichern wird das irgendwo ab, was auf jeden Fall auch wieder finden. Okay, eigentlich habe ich jetzt nochmal einen Screenshot gemacht von allen Screenshots. Also hier den. Den wollte ich jetzt eigentlich noch mal packen ist mir jetzt aber nicht möglich. Na, mal, schauen. mal schauen, wie lange es dauert, bis sie überprüft ist. Und ja, dann werden wir mal gucken, ob es denn soweit funktioniert. Die Überprüfung 1 in Bearbeitung ist jetzt noch keins. Aufgabe angenommen und eingereicht. So, also die Registrierung war ja super easy. Ich brauchte nicht mal meine E-Mail-Adresse verifizieren, das kommt vielleicht noch im Nachhinein, wenn ich dann äh, Geld haben möchte oder Geld beantrage. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen, es gibt leider nicht sehr viele Aufgaben und sehr schöne Produkttests sind auch nicht dabei. Das liegt wahrscheinlich einmal daran, dass die Plattform noch jung ist und zum zweiten daran, dass ich noch nicht mein Profil komplett ausgefüllt habe. Jo, dementsprechend, naja, mach mal eine gute Bewertung. Die Plattform ist doch ja nur so jung, Mensch. Ja, aber ich werde jetzt nicht berücksichtigen, dass die Plattform jetzt jung ist. Ich gebe jetzt Clickworks 3 von 5 Sterne. Wir werden ja sehen, was noch dabei rauskommt. Also, was wirklich hervorzuheben ist, ist die super schnelle Anmeldung. Wenn du dich an, kannst, kannst sofort losarbeiten und quasi sofort Geld verdienen jetzt müssen wir mal gucken wie lange das dauert bis wir das denn überprüft haben und wie die Auszahlung läuft, wie lange das denn noch dauert soweit ich weiß ab 25 Euro kann man hier erst was auszahlen lassen gut, ist ja nur kein Problem ja, ähm, in zwei bis zwölf Wochen melde ich mich ja nochmal wenn ich dann mehr weiß und ja bis dahin, ihr wisst ganz genau was die Testpiloten wollen abonniert den Kanal Leute gebt uns einen Daumen hoch Schreibt einen doofen Kommentar und vor allen Dingen abonniert den Kanal.